Hey Leute, ich bin's Conny und heute raiden Dylan Dusk und ich ein paar Roleplay-Games in Roblox. Das Ganze haben wir im letzten Livestream zusammen gemacht. Wenn ihr noch nie bei einem meiner Livestreams dabei wart, ich streame immer samstags. Ich versuche öfters zu streamen, aber wegen der Arbeit schaffe ich es nicht mehr. Jetzt gehen wir aber erstmal rein ins Video. Viel Spaß! Okay, erstmal mein Roleplay-Name roleplay -Name, natürlich. Roleplay-Name, ich heiße Bruce. Ich heiße Murk. Bruce wurde. Oh, äh, Murk Bruce geht, geht nicht. geht nicht. Ich heiße. Murk geht auch nicht. Was, was ist Murk? Was soll Murk bedeuten? Okay, Bernd geht. Ich bin Bernd. Dann bin ich Slim. Es regnet, Anton. wo ist dein Ich Film? will nicht, wo dass es du? regnet. Ich habe einen Schirm. Wo bist du? Ich bin ich bin irgendwo hier. Was ja, sollen die ganzen Leute hier? Geht mal weg. Ich gehe jetzt ins Krankenhaus. Ich hab. Ja, eine komm, Krankheit. ins Krankenhaus. Du musst mich dann aber auch rumführen, du. Oh, oh. <lacht> <lacht> Hallo, Lady. Ist die echt? Die ist doch nicht echt, oder? Ich weiß es nicht. Ist das ein Spieler, oder nicht? Die steht da so. Warum ist die so groß? Die ist größer als alle anderen. Komm, Anton, wir werden zu Babys. Ja, wir werden zu Babys. Das ging hier, hier. Okay. Okay, Leute, was machen wir? Oh, du siehst so geil aus. Ich weiß. Er war der beste Skin in Fortnite. <lacht> Guck mal, was da los ist. <lacht> Äh, ich gehe jetzt erstmal. Nee warte, was machen Babys eigentlich in einem Krankenhaus so? Normalerweise? Äh, ich weiß nicht, liegen, im Bett liegen. Liegen, okay, lass uns erstmal ins Bett legen. Ja, erstmal ins die Bett Schwester, legen. Die Schwester hat sich um uns zu kümmern. Wie liegt man? <lacht> Bei den Animationen. Cry. <lacht> New Agent, völlig überfordert. <lacht> <lacht> stell, dir, stell dir die Leute vor, die das hier jetzt Legend spielen wollen und sich zu so denken. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, ich will ins Bällebad. Du bist verpisst, ich finde dich nie. Hier sind so viele Leute. Ich bin where, draußen where? Ich finde dich nicht, Louis. Bist du in einem äh, der Betten? nee, nee ich war gerade auf der Party, aber ich bin wieder da. Achso. Uh, Hallo, hier, Hallo, hier. ach da bist du, ja. <lacht> <lacht> äh, äh, wo ja, bist du? Äh, kommst du, kommst du? Ach, da bist du. Ich habe dich wieder <lacht> gefunden. Ich verliere dich immer aus den Augen, Louis. Hier okay. ist die Food-Pyramide. Ey, die Food-Pyramide ist falsch und warum... Warum... <lacht> warum ist die Food-Pyramide so? Hä? <lacht> Egal. Hier, Leute, ihr lernt was. <lacht> ja, hier könnt ihr was lernen, also... Komm, Anton, wir gehen in den X-Ray-Room. X-Ray Room. Wo ist der? Der ist hier hinten. Ah, da hinten. Okay, ich hab ist dich nicht das? gesehen. Oh Die Meute hat mich auch gesehen. Nein. Nein. Aber <lacht> oh, du bist so viel schneller laufen. Aha. X-Ray Room. Ah, warte, lass mich das kurz mal anschauen. Warte. Warte. Warte. Warte. Warte. warte. Bitte stillhalten, bitte stillhalten, ja. ja nicht wackeln, sonst das wird bin das mitverwackelt. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Ja, ich bin ein bisschen klein für die Gerätschaften, aber das ist halt der erste Tag, ne? Okay. Ah ja, ah ja. Offensichtlich hast du ja, ja. ein. Ähm, ja, du hast Rippen. Äh, du hast Rippen. Ja, ich habe Nacken eigentlich. Du hast Nacken? Aber, aber ich habe Rippen, ja, was alles so für Sachen rauskommen, ne? Wenn man zum Arzt geht. Also, ich wusste <lacht> gar nicht, dass du einen Nacken hast, aber du hast auf jeden Fall Rippen. Das kann ich jetzt bestätigen, als. <lacht> Facharzt Ach für so? Repologie. Ich wurde gerade nach meinem YouTube-Kanal gefragt. Äh, natürlich habe ich einen. <lacht> das ist youtube.com slash das Conny, wie alt bist du? Okay, weiter geht's. Ich bin 58. Ich bin auch 58. Sieht man das nicht? Also ich okay, finde, man was, sieht das. Sollen wir noch mehr Spiele infizieren? Ja, dass mehr Spiele infizieren. Hier ist es mir ein bisschen zu voll, ja. Ja. <lacht> Was war lustig? Okay. Was gibt's noch so für Spiele, die wir infizieren? Gucken wir mal nach. Kicken wir mal nach. Kicken wir mal nach. Es gibt echt nicht viele Spiele mit besonders vielen Spielen. Oh, wie wär's denn mit Märchen, Leben, Roleplay, mhm. Fairy Tale Life Roleplay. <lacht> Ich meine, das Bild Weg. sieht perfekt aus, da müssen wir rein. Uh. uh, uh, uh. Binden die Sie die Zauberbücher. Abstauben. Ich liebe die Übersetzungen. Uh, ich, bin ein, ich bin ein Lehrer. Nee, was bin ich? Ich bin ein Scherzen. Oh Gott, ich muss erstmal auf Play drücken und ich bin ich bin ein Lehrer. Nee, ich bin ein Scherzen. <lacht> Natürlich bin jetzt? ich ein Scherzen. Yay, a new friend. <lacht> ja, weiter geht's. Welcome, welcome, welcome. Ja, halt die Klappe. Halt die Klappe. Ich will spielen. Nein, ich will nicht mehr About the Academy lernen. <lacht> ja, ich will auch nicht mehr. Nein, bitte nein. <lacht> <lacht> nein. <lacht> Wiedersehen. Okay, ich mache Anspruch. Weißt du, das hier erinnert mich richtig hart an Adopt Me. <lacht> so, wo bist du, Anton? Oh mein Gott, ich habe gerade eine Party in bekommen. Da ja, teleportieren wir uns hin. Was? Nein, ich habe schon abgelehnt. <lacht> okay, dann nicht. Ich bin jetzt in der Mitte. Ich bin jetzt in der Mitte. Ja, wie soll ich denn die Mitte finden? Oh mein Gott, das ist ein besseres Adopt Me. Guckt euch das mal an. Also das Spiel hier ist das... Das sieht für mich aus wie Adopt Me, aber halt mehr Fokus auf den Roleplay-Aspekt, was Adopt Me ja komplett verloren hat. Wo ist die Mitte? Oh mein es gibt Gott, so was viele Mitte. Da, wo man Achso, ganz in der Mitte. Kann. Ach da, okay, okay, ich komme. Oh mein Gott, da ist eine Fee. Da ist eine Fee. Ich bin auch eine Fee, ich leuchte. Warum leuchte ich im Dunkeln? Ich habe gerade irgendwas gewonnen. Louis, ich habe dich gefunden. Wie kann ich rennen? Ich weiß es nicht. Ja, okay, cool. Ich krieg dich an Handel. Oh mein Gott, Leute, versammelt euch. Versammelt euch. <lacht> Versammelt euch! <lacht> Avengers Wir alle December. kommen jetzt aus ihren Läden! Jetzt kommen sie alle! <lacht> Avengers, versammelt euch los! Okay. <lacht> jetzt alle von Ich mach jetzt erstmal diesen hier. Ich hab eine Herzanimation gemacht, aber man sieht... Hey, sieht man nicht das so überhaupt, gar so nicht? Was? Ich warte, warte... Sieht man das? Hä, ja, man sieht gar nicht, dass ich eine Herzanimation animation mach... Ach, das war... Ach, keine Ahnung. <lacht> okay, okay, Jungs, was stellen wir an? Keine Ahnung, wir müssen jetzt die Leute finden, dass hier Laschet spielen. Ja. Wo oh, der fliegt weg! Da fliegt jemand weg! Oh. <lacht> da oben! Ey, lass das! <lacht> hey, hör auf damit! Das ist frech! Hör auf! Wie macht der das? Also entweder er ist eine Fee... Ich will auch eine Fee sein! Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie das alles geht. Ich, ich muss erstmal mein Outfit lassen. Oh mein Gott, klick auf das Outfit-Ding da rechts. Du wirst so eine Beauty in der Beleuchtung. Da rechts. Outfit. <lacht> ja, auf das Outfit-Ding. oh! Oh! oh. Wer ist die schöne Person? Oh, uh, ich zieh mir hässliche Flügel an. Ich will keine Party, ich will Flügel. Ich Flügel. Und ich will einen Hut. Ich gib mir einen Hut. Ich will... Rippen. Ich hab Rippen. Oh yeah. Nee, ich will keine Rippen. Ich will das hier. Mm. Ich muss schön auffallen, ich bin besonders. Nee. Das reicht schon. Ich will, ich will so. irgendwas zeigen. Oh, ich, ich will hören. Oh, jetzt... Ja, wie fliegen die alle? Doppelsprung. Oh! Ich bin eine Fee, Anton. Oh mein Gott, Doppelsprung. Ich bin auch eine Fee. Jetzt, wo ich Flügel <lacht> habe. Oh hallo, mein Gott. <lacht> Louis. Ah, oh, das ist cool. Ich bin eine Fee. Das Spiel gefällt mir. Wenn es hier dann auch noch Pets gibt, die man farben kann, die selten sind und ultra teuer, dann ist das das nächste Adopt Me. Oder ist es das, das alte Adopt Me. Vielleicht ist das Spiel schon alt. Wer weiß. Oh, hallo, mein Kind. <lacht> Hi, was geht? <lacht> das ist so geil gerade irgendwie. Kannst du mich bitte grüßen? Ich grüße Ashley. Ich gehe hier auf dem... Nein! Oh. Ich muss ja wieder hoch. Wohin fliegen wir jetzt? Ah, ich bin auf dem Balkon. Keine Ahnung, wo chillen die coolen Leute in diesem Spiel? Da ist ein Schloss. Anton, komm mal nach ganz oben. Auf das Schloss. Von hier oben hat man, kann man viel mehr gucken. Dahin. Da hinten. Oh. Gehen wir zum Schloss? Ich bin auf dem Weg zum Schloss. Na dann. Bist du nicht auf dem Weg zum Schloss? doch? Auf geht's, Armee. Auf geht's. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Sie kommen da alle. Auf meinen Prinzessinenturm. Hier wollte ich schon immer hin. Das ist ja wie bei Harry Potter. <lacht> Warum ist die Tür so groß? Ich komm da nicht an. So, was gibt's hier in der Schule? Also hier gibt's auf jeden Fall einen Weihnachtsbaum. Das ist ja wie in oh Hogwarts. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist wie der Innenhof in Hogwarts. Was gibt's hier? Oh mein Gott, das ist wie das Tor in Hogwarts. Das ist Und wie das Aquarium gehen. in Hogwarts. Interagieren. Oh. oh mein Gott, das macht Bubbles. Ich will auch interagieren. Ich kann nicht interagieren. Oh. Gibt's hier irgendwelche Kurse, die man betreten kann? Na, die sind alle also nicht voll. Ja, aber wo sind die ganzen Leute, die das Spiel hier Legends spielen? Ja? Ja. Warum finden wir die nicht? Wahrscheinlich sehen wir sie einfach nur nicht zwischen all den anderen oh, hier. Leuten. Magic, in Magic sind Leute drin. In Magic, wo finden wir Magic? Äh, raus und dann oben sind so Balkone. Okay. Da sind Leute drin, Hier sind echte Leute drin. Ich suche, ich suche. <lacht> Wie komme ich raus? Ich habe mich verlaufen. Ach so, warte, wir kamen von da. Und soll ich gehen wieder raus aus dem Schloss? Warum raus aus dem Schloss? Du sagtest raus. Nein, also nicht raus aus dem Schloss, raus aus diesem Raum mit den Bubbles. Aber da war ich doch gar nicht drin. <lacht> Augenblick, ich muss kurz. Oder sollen wir uns ein neues Spiel suchen? Nee, ich will jetzt die Leute auch finden. Von denen du. Oh nein, ich bin rausgegangen, weil ich Sachen kurz gemacht habe. ich muss wieder okay, rein. Warte. Komm mal in den Raum mit den Rutschen. Mit der Rutsche da, mit dem Wasserding, wo du mhm. gesagt hast, hör das ist der ja Innenhof von Hogwarts. Ja. Kennst du Brookhaven? Habe ich nie gehört. Okay, ich bin im Innenhof also von Versammlung Hogwarts. Versammlung im Innenhof. Ja, da sind wir. <lacht> Alles klar, Männer. Seid ihr bereit für den Magic-Unterricht? Ich bin bereit. <lacht> Dann komm mit. Auf zum Magic-Unterricht. Oh, das kann keiner mehr drin. Magic-Unterricht ist vorbei, Leute. Okay, <lacht> wo sind sie dann jetzt? Ich weiß es. Ich warte Wir bis zum nächsten Unterricht. Okay. Wieder Versammlung in der Mitte. Versammlung War, in ist da der Mitte. sind reingeflogen, oder? Ah, hey, das ist noch safe. Das ist doch safe. Eine echte Person. Die sieht so aus wie eine Fee. Ich sehe auch aus wie eine Fee. Ja, aber die hier sieht aus wie eine richtige Fee. <lacht> ich folge ihr. Ich... Na? Oh, sie hat so sich nice. weg, Tippet. Okay. Hm. Wo, wo sind die Leute jetzt? Ich glaube, wir waren ein bisschen zu viel. <lacht> aber wo. Wirklich, wo, wo machen die Leute jetzt Unterricht? Ich weiß es nicht. Ich weiß wo es auch du? nicht. Was ist denn mit hier? Gibt's hier Leute? Alles leer, keiner da. Ja, wir will auch Mathe machen? So. Lass Burg stürmen. Machen <lacht> <Brauchen> wir auch. <lacht> wir stürmen schon die Burg, aber wir müssen wissen, wo die Leute sind, die wir stürmen können. Hä? Wollen wir hier hoch? Ja, komm, lass hier hoch. Okay. Was auch immer hinter dieser Tür ist. Kapelle. Das sind die Kapelle. Oh, oh wir machen Gottesdienst, Leute. Okay, Leute, ich bin der Pastor. Ja, ich bin. ich bin hier ein, ein Sitzender. So, wir haben uns hier alle versammelt. <lacht> ähm. Ich kann das nicht. Jemand anderes muss nach vorne gehen. <lacht> du da, du da, der aussieht wie Aber Ock mach das. Oder Bacon, ja, du machst das. Ah. Gut, endlich lieb. wieder ein schöner Tag. <lacht> Abonnieren. Genau. Amen. Hm. Amen. Und Gott sprach zu Abraham. <lacht> hier sind keine Ahnung, wo die Leute sind. Also, lass mal wieder woanders hingehen, oder? Was andere spielen? Was anderes spielen. Okay. Was anderes Was so Spiele? Oh, Ich bin Baby. Nein, ich will kein ja. Baby sein. Ich bin ein Elternteil. Also ich habe hier Atmenrechte. Ich auch. Aha. Ich weiß nur nicht, wie ich sie nutze. Versucht mich doch zu kriegen. <lacht> Hallo. Hallo. Louis, wo bist du? Also ich, ich bin, bin über Wasser. den Spawn. Warte, sollen wir ein Presentation spielen? Können wir machen. Ich weiß nicht, wo du bist. So, danach haben Louis und ich noch ganz viele andere Spiele gespielt. Aber ich denke, mit dem Video reicht's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao.